Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs ist wohl ein Muss für jeden Fan der Sängerin. Am Samstag, 11. Dezember, 20.15 Uhr, wird die Dokumentation auf Box ausgestrahlt. Helene blickt mit zahlreichen Wegbegleitern auf ihre tolle Karriere zurück. Laut Mitteilung werden Promis wie Bülent Jailern, Mark Forster und Barbara Schöneberger in der Doku zu sehen sein. Helene Fischer Wird Florian Silbereisen fehlen? Aber was ist mit Florian Silbereisen? Er spielte im Leben der 37-Jährigen eine ganz große Hauptrolle. Nicht nur als Ex-Freund prägte Silbereisen ihre vergangenen Jahre. Der Schlagermoderator ermöglichte Helene Fischer 2005 beim Hochzeitsfest der Volksmusik auf ihren ersten großen TV-Auftritt. Wird Florian etwa keinen Platz mehr in der Doku haben und dabei nicht zu Wort kommen? Vom Sender gibt es da leider keine Auskunft. schlager Helene Fischer bekommt eigene Doku bei Vox. Schlagerfans dürfen sich im Dezember auf private Einblicke in das Leben von Helene Fischer, 37, freuen. Die Schlagersängerin bekommt bei VOX eine eigene Dokumentation. In Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs blicken Fischer und mehr als 30 ihrer WegbegleiterInnen und Begleiter auf die 15-jährige Karriere der Musikerin zurück, inklusive Tränen im Tonstudio. Rommis und Wegbegleiter kommen zu Wort. Sie zählt zu den Top 10 der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen dieser Tage. Die bislang größte Dokumentation über Helene Fischer nimmt die 15 Jahre ihrer einzigartigen Karriere in den Blick. 15 Jahre im Rausch des Erfolges Mehr als 30 Wegbegleiter und Showbizgrößen wie Barbara Schöneberger, Hülent Jalan und Mark Forster schildern ihre ganz persönlichen Begegnungen mit Helene Fischer. Sie selbst gewährt für die Doku exklusive und private Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeit, Tränen im Tonstudio und ein sehr intimes Interview mit Janin Ullmann inklusive. Dritte Helene Fischer Doku in kürzester Zeit. Vox ist damit der dritte Sender der unlängst einen Film rund um das Leben der Schlagersängerin zeigt. Den Anfang machte das ZDF mit der Doku Helene Fischer im Rausch der Sinne Mitte Oktober. Am vergangenen Freitag, 12. November, stand die Sängerin-Moderator Steven Getien, 49, in der Satz. 1. Doku Selene Fischer Ein Abend im Rausch Rede und Antwort. In beiden Sendungen gab Fischer zudem die Songs ihres neuen Albums Rausch zum Besten.